So, wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass wir hier nicht die Umgebung drauf bekommen. Wir wollen ja die Pins nicht verraten. Ich bin heute mit Lisa unterwegs und dem Olli. Genau, und ja, wir haben gehört, der Bunker soll auf sein. Schauen wir uns das mal an. Scheiße, hier ist Licht an. Ist das reicht. Passt auf eure Augen auf. Oh. Mach mal meine Jacke rein. Ja, okay, auf jeden Fall die Hose danach kaputt. Das kann ich euch schon mal versprechen. Hier sind die Dinger komplett umgebogen. Olli! Oliver? Oliver! Guck mal bitte hier durch, was man da so sieht. Kann man da was sehen? Ja, der geht in den nächsten Raum. Ja? Mhm. ja? Dann gehen wir lieber vorne woanders lang, oder? Heute bestimmt. Ich weiß. Filter. Und was meinst du, Lisa? Werden wir heute erwischt? Nein. Nein ne. <lacht> Nein. Oh, schöne Bauweise, oder? Ja. Das sieht sehr schön aus. Sogar noch alte Wandbemalung. Sogar abgesetzt. Oh. Ah nee, das ist einfach nur Schlechtes Graffiti, aber guck dir das mal an. Hast du schon gesehen, Oliver? Ja. Die ist ja wohl schön, oder? Ja. Also wirklich extrem schöner Bunker. Langer Gang. Auch hier wieder links und rechts mit Wandbemalung. mal gucken von wann die ist äh, 2014 okay das ist jetzt nicht so alt hier steht leider gar nichts mehr und hier ist die entlüftung und alte rohre die sind runtergekommen und verrosten Toiletten. Ein riesen Bunker. Oh ja. Krass. Aber viel weiter guckt man hier nicht. Schade. Hier muss man ja echt aufpassen, dass das nicht umfällt. Deswegen, bevor wir hier irgendwas kaputt machen, werden wir ups, Licht ist ausgegangen. Werden wir lieber weitergehen und uns den Vulkan gucken. Also hier waren noch keine Kabelliebe. Schaut euch das mal an. Alles noch da. Wunderschön. Der Lichtschalter. Ich ja, hoffe, wenn die laut Licht gehen würde. <lacht> Man kann ihn aber auch nicht drehen. Also die Ausstattung habe ich so noch nie gesehen, für mich komplett neu und ich habe schon viele Bunker gesehen, aber das ist komplett neu, sehr interessant, hier könnte vielleicht der Bunkerwart gewesen sein und das sieht aus wie ein Gefängnis ne? oder ja das war wahrscheinlich der Bunkerwart, hier hat man die Menschen dann entsprechend gezählt, die reingekommen sind und hier kann man sogar noch was erkennen. Oliver. Hast du schon gesehen, hier kann man noch was lesen? Ich kann es ich kann's noch nicht lesen, vielleicht kannst du es erkennen. Guck mal hier. Da, hier an der Wand, an der Tür war mein nicht. Meinst du, kannst, man kann das lesen? Ja. Krass, da war das der Bereich für den Sanitäter hier vielleicht. Ja, krass. Guck mal hier. Heftig. Was haben wir da? Unterverteilung? Mega. Alles noch da. Oh, tolles Bauwerk, ne? Ja. Boah. Erst ja, wie, wie du möchtest. Absolut tolles Bauwerk, Leute. Ist, geil. ist toll, ne? Hat sich gelohnt. Auch hier Unterverteilung ist noch da. Normalerweise waren ja die Kabeldiebe da und haben alles an Kabel raus. Alter, guck mal, wie riesig das ist. Boah. Oh, hier riecht es nach Treibstoff oder Schmierstoff. Boah, ein riesen Raum. Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Wir gehen erstmal hier links. Damit wir nicht dauernd Personen drauf haben. Eine alte Batterie. Oh, ist auch die komplette Unterverteilung da. 15 Ampere steht da. 500 Volt, 25 Ampere. Lampe. Schön, dass die noch heil ist bzw. noch vorhanden ist. Wenn man sich vorstellt, wir sind ja mitten in einer Großstadt, deutschen Großstadt und vor ungefähr 80 Jahren, als der Zweite Weltkrieg noch ähm, aktiv war, haben Menschen ja hier Unterstopf gesucht und ähm, draußen gingen die Bomben runter. Man will sich gar nicht vorstellen, wie sich das hier angefühlt hat. Man hat ja die Erschütterung gespürt, man hat die Geräusche wahrgenommen und man war vermeintlich hier drin sicher, aber wenn man weiß, dass draußen die Menschen vielleicht sterben, die, ähm, die ähm, zurückgeblieben sind, weil nicht jeder hat ja Platz in diesem Bunker. Ich glaube, diese Gedanken, die möchte man gar nicht haben, wenn die Familie noch draußen ist, weil der Vater es von der Arbeit nicht geschafft hat. Ganz schlimm. Oh, es geht immer weiter und immer weiter. Boah. Und Leute, guckt euch mal an, wie groß das ist. Glaube ich, glaub, ich habe mich verlaufen. Unvorstellbar, unvorstellbar. Kinder, Leute, das könnte für Kinder gewesen sein. Die alte Tür ist noch da wegen der Wandbemalung, wisst ihr? Oh. Unvorstellbar. If you want another brother. Put your finger on your mother. Okay, father on your mother. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht von damals. Man muss aber auch immer gucken, ob man irgendwo an den Wänden noch was sieht. Manchmal findet man noch alte Schriften. Hier zum Beispiel nicht stehen bleiben oder stehlen. Eins von beiden. Nicht stehen bleiben oder stehlen. Eins von beiden steht da. Mit Kreide. Hier war mal orange Wandfarbe, oder es hat sich durchgedrückt, das Erdreich. Boah, was ist denn das hier? Das ist der Duschbereich. Das kann natürlich hier ähm, für die Damen gewesen sein, wo man sich die Hände gewaschen hat. Das passt auch. Hier war der Wasseranschluss und hier war die Ableitung. Rosa für Frauen. Und hier hatte man sich dann die Möglichkeit entsprechend zu waschen. Und das waren die Toiletten für die Damen. Und drüben waren die Toiletten für die Männer. Unvorstellbar, oder? Mega! Das ist wirklich das ist wirklich ein Highlight Leute. Hier sind noch die alten Filter. Mein Gott. Richtig gut. Richtig gut erhalten. Auch hier oben noch die Beleuchtung zu sehen. 1984, waren ja welche drin, 1983, ja. aber der Bunker ist natürlich deutlich älter, der ist aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges, aus der Zeit, wo Deutschland von Alliierten aus der Luft bombardiert wurde, klar, Deutschland hat angefangen, das darf man nicht vergessen. So. Eine alte Bunkertür, ganz viel Rost ist runtergefallen. Barriere stehlen. Was ist das hier? Ähm, trocken aufbewahren, lackieren und nicht beschädigen. Ich glaube, das ist, um eine Sicherung entsprechend zu lösen. Genau weiß ich es aber nicht. Hier ist die Bukatür schon komplett zerfallen. Die besteht auch nur aus Holz. Boah, alte Spinnen. Guckt euch das mal an. Ekelig. Und ich hasse Spinnen. Hier war schon lange keiner mehr drin. Hier war schon lange keiner mehr drin, wenn die ganzen alten Spinnenweben noch da rumgeistern. Da scheint mal der andere Ausgang gewesen zu sein. Ja, das war der... Den haben sie zubetoniert. Und meistens ist ja noch ein Bunkereingang frei, damit die Feuerwehr oder die Polizei auch hier reingehen kann. Zufälligerweise. <lacht> Boah, ist das hier das Verlies? Und ne? der Maschinenraum, ah, ne? Ja, hier ist der Maschinenraum. Boah, das ist so riesig groß. Unvorstellbar. Mega Anlage. Wir haben ja gerade diesen Griff gesehen, beziehungsweise ja, Griff ist es ja falsch. Ähm, so eine Lanze und damit konnte man die Sicherung hier rausnehmen. Mega. Und hier konnte man die Sicherung, das sind die Hauptsicherungen, die konnte man dann entsprechend über diesen Mechanismus konnte man die hochmachen, damit man Strom hatte, beziehungsweise die Anlage stromlos machen konnte. Und hier, das sollte man nicht anfassen ist quasi der Strom aus der Wand, aus der Erde gekommen. Guckt euch mal diese riesigen Kabel an. Und es war noch kein Kabellieb hier, oder? Die haben sich hier nicht angetraut. <lacht> ich hätte mich auf jeden Fall nicht hier Also, so eine Anlage in der Form habe ich noch nie gesehen. Ich bin mega begeistert. Mega begeistert. Wir sind jetzt auch schon ein paar Jahre an dieser Anlage dran und hatten Glück, dass sie jetzt aufstand. Wird wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit sein, bis sie wieder zu ist. Das ist ja immer so ein Katze-Maus-Spiel. Es gibt Leute, die machen solche Anlagen auf. Und äh, ja, dann erfahren wir über verschiedene Social-Media-Netzwerke darüber. Und dann muss man eigentlich auch am selben Abend noch hin. Ansonsten hat man Pech vielleicht, dass die Anlage schon wieder zu ist. Genau, mega. Und was sagt ihr? Richtig geil. Hm? Nein, noch nicht. Was sind die Toiletten, ne? Ja. ja. Also das, was Lisa gerade meint, ist das hier. Diese Toiletten waren bis vor einem Monat alle noch ganz. Es gibt Fotos von dieser Anlage, wo die Toiletten alle noch ganz sind. Ja, und es sind dann Leute hier reingegangen. Ob es Urbexer waren oder irgendwelche Kinder. Und die haben dann hier die ganzen Toiletten zerstört. Ich frage mich, also wenn es wirklich ein Urbexer gewesen ist oder eine Gruppe von Urbexern, dann stelle ich mir immer die Frage: Habt ihr keinen Respekt vor dieser Anlage, vor diesem Hobby? Ist es euch wichtiger, dass solche Anlagen für andere Leute dann nicht mehr so schön sind für Fotos etc. Ich weiß nicht, wenn es Kinder gewesen sind, die wissen es wahrscheinlich nicht besser. Aber ja, guckt euch das mal an. Die Toiletten sind alle kaputt. Das war das Highlight des Bunkers ähm, und das ist jetzt entsprechend zerstört. Aber, ehrlich gesagt, interessiert mich das nicht, weil die Anlage ist immer noch geil. Das bedeutet, sollten die irgendjemand damit treffen wollen, Leute, die Anlage ist trotzdem geil. Und von daher habt ihr eher der Anlage geschadet als den Leuten, die nach euch kommen. Aber es ist halt leider mittlerweile so, dass viele Anlagen ja auf irgendwelchen Karten, Google-Karten sind und dann stehen sie einer breiten Masse zur Verfügung und leider ist nicht jeder ähm, mit so viel Hirn gesegnet, dass man entsprechend auch mit diesen Anlagen verantwortungsvoll umgeht, weil das ist absolut Geschichte. Und gerade so eine Anlage, die gibt es kein zweites Mal. Ein altes Hanfseil? Oder? Ne, ist ein Plastikseil. Boah, richtig groß, Leute. Richtig groß. Ich gucke mal, ob ich rausfinden kann, wie viele Menschen hier damals Platz gefunden haben. Auch damit muss man aufpassen, je mehr Informationen man über diese Bauwerke gibt, desto wahrscheinlicher wird es, dass irgendwelche Leute die Anlage über Google finden. Auch hier haben wir wieder rosa Wandbemalung. Vielleicht für Kinder, vielleicht für Frauen. Schwierig zu sagen. Die Anlage rostet auch gut vor sich hin. Ich glaube, das wird mein erstes One-Shot-YouTube. In einem durchgehen <lacht> Raum 10 ja ne mega schön es hört einfach nicht auf es ist einfach unfassbar groß ne? ja wir sind gerade in 9 und das ist quasi ein raum der ist vergleichbar mit dem, wo wir gerade durchgegangen sind. Und das ist hier Ende. Wie viele Leute hier damals Platz gefunden haben. Es gibt ja die Normalausstattung quasi für die Aus Anzahl von Menschen, für die das geplant war. Und dann gab es die reellen äh, Einsatzfälle. Und die, da waren natürlich deutlich mehr Menschen drin, als für die, der der Bunker geplant war. Hoffe, hoffe hoffe dass es jetzt besser ist mit dem sound ich habe mir extra für euch ein neues mikrofon gekauft und habe ein bisschen erfahrung damit gesammelt ich habe es jetzt umgedreht weil früher hatte ich immer sehr laute umgebungsgeräusche drauf und jetzt hoffe ich dass ich ähm, meine stimme im fokus habe also schreibt mir mal in die kommentare ob es mit dem sound jetzt besser ist bzw. ausreicht alter matratze Boah. Das ist ja wohl krass. Das ist ja wohl krass, was ich hier... wahrscheinlich keine Ahnung das wiegt ja gar nichts 50 50 Pfennig kannst du mal leuchten bisschen mehr drauf 1921 krass 1921 50 deutsche Reichspfennig 50 deutsche Reichspfennig Leuchte mal. Heftig. Den kann man nicht so gut erkennen. Und irgendwas anderes hier, keine Ahnung. Krass. Das ist auch krass, ne? Aber das ist Plastik, glaube ich. Lass mal liegen, ne? Ja. Alles klar. Was ist das hier? Dieser? Heftig. Heftig. ne? Richtig gut, ne? Herrlich. Da hat sich das Warten auch gerade gelohnt, ne? Hab ich auch nicht erwartet, irgendwie. Ne, so groß. Ja. Und die Bunkertüren sind alle aus Holz. Wir sind ja auch im Bunker schon drin, also von daher muss man jetzt nicht unbedingt... Mal gucken. Es lohnt sich immer einen Blick auf den Boden zu werfen. Vielleicht findet man sie ja noch was. Und wenn es manchmal nur irgendwelche Schriften ist, nur Teile mit in die Kandiemen. War es hier mal ein Kaufhaus? Da hat einer hingekackt. Ja, ne? Und hier, man findet halt auch noch die ganze Technik von damals. Das ist echt krass. Mega. Richtig. Was? Alter! Hier war wahrscheinlich. Irgendwie der Technikraum oder so. Ich weiß auch nicht, warum ich mich für solche Dinge begeistern kann. Aber sowas macht mich irgendwie... Horny. Tür zu. Stimm... Stimufla... Stimmuflauf Stimufla... Was ist das hier? Der Sicherungshalter. ist wirklich richtig gut. Ich glaube, ich habe einen neuen Lieblingsbunker. Hat die Schrift in der Wand, aber von irgendwelchen Jugendlichen wahrscheinlich eher. Mega gut. Und jetzt sind wir zurück. Ja, ich glaube, wir haben alles gesehen. Respekt, Alter. Eine Sache möchte ich noch gerne zeigen. Die habe ich gerade nicht gezeigt, weil ich okay. über die Toiletten und die super gesprochen habe. Ähm, jetzt muss ich mal gucken, wo kommen wir. Nee, hier war ich noch nicht. Oh, das ist ja episch. Leute, das ist richtig episch. Boah, Wie in, der, in so einer Zorn-Serie. Stellt euch vor, ihr wacht hier drin auf, in diesem Raum. Seid an dem Stuhl gefesselt? Nein, <lacht> meine, meine Fantasie geht wieder durch. <lacht> Aber so genauso sieht es doch aus, oder? Boah! Absolut krass. Ja. Die Tür. Und wieder Kabelliebe waren noch nicht da. Das ist so selten, dass man die Verkabelung noch sieht geht es noch weiter. Ja, stimmt, wir haben natürlich den, den Heizraum noch gar nicht gesehen. Hier haben wir die Heizölbehälter. Mal gucken, wie weit wir hier durchgehen können. Oh, das sieht ja komisch aus. Das ist glaube ich der Lüfterraum, die, der Filter. Oh. Boah. Jetzt wackelt es ein bisschen wahrscheinlich. So. Also Wir sind drin. Ich zeige euch mal ganz kurz, was man hier sieht. Also das ist der Luftschacht, hier wird die Luft angesaugt, man kann sogar noch hier das alte Bautal erkennen, es ist unvorstellbar, unvorstellbar, leider alles verrostet hier, das ist die Welle, darüber kam die Luft rein, bzw. wurde angesaugt, die Schaufeln sind natürlich schon lange nicht mehr da und da kam die Luft rein, da wurde sie angesaugt. Und eigentlich muss ja immer alles doppelt sein. Und ist es auch. Seht ihr? Das ist das gleiche Teil. Und hier sehen wir noch die Schaufeln. Die sind hier noch vorhanden. Boah, unvorstellbar. Und jetzt zeige ich euch mal was richtig krasses. Es ist hier alles noch da. Es ist hier alles noch da. AEG. Boah. Das funktioniert leider nicht mehr. Ampere. Stromstärke nach uv c 14 Belüfter. Meine guten Leute. Es ist abnormal. Ich kann mich dafür richtig begeistern. Und ich hoffe ihr auch. Okay, das ist der Lüfterraum. Hier sind die Luftfilter drin. Und da geht es theoretisch noch weiter. Ich weiß nicht, ob wir das schon waren ich glaube es ist gleich Zeit für ein kleines Resümee ja da sehen wir das sind Kabeldiebe. das ist ein alter Motor und da haben sie die äh, Kupferleitungen schon rausgenommen vom Stator ja da wurde übertragen mit der Welle und da war wahrscheinlich irgendwo der Motor dran schade aber trotzdem der Zustand ist abnormal und hier seht Sie sogar noch die die Gummiübertrager Keilriemen nennt man das, glaube ich. Tut mir leid, dass es gerade ein bisschen ruckelig ist mit dem Bild. Aber ich glaube, die GoPro kriegt das ganz gut hin. Ja, hi Leute. Ich glaube nicht, dass man mich so gut erkennen kann. Ich habe allerdings auch die Haare nicht gemacht. Aber ich habe gesehen, ich habe... 98% männliche Follower, nur 2% weibliche, das bedeutet, ich glaube, den Männern ist es sowieso egal, wie ich aussehe. Ähm, ja, Spaß beiseite. Also ich glaube, Bunker habt ihr gerade selber gesehen, mega krasses Teil. So in der Bauform habe ich keinen vergleichbaren Bunker gesehen bisher. Aus meiner Sicht absolut einmalig. Sehr schade das mit den Toiletten, also das musste wirklich nicht sein. Ähm, ja, aber trotzdem, der Bunker hat mich mega weggeflasht. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier noch abends hergekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass der in wenigen Tagen auch wieder zu ist. Das Video wird wahrscheinlich dann hochgeladen, wenn die Anlage schon wieder zu ist. Genau, ich freue mich übrigens über jeden eurer Kommentare, insbesondere dann, wenn ich diese Premieren starte und ich mich mit euch austauschen kann. Da finde ich mega. Die ein oder anderen Hater habe ich mittlerweile auch dabei. Die kriegen dann auch einen entsprechenden Spruch auf ihrer Sprache und ähm, merke aber, dass die äh, in der Unterzahl sind. Allerdings sind die, die den Content feiern, leider äh, sehr leise. Das bedeutet, da würde ich mir echt ein bisschen Unterstützung wünschen mit einem Kommentar, äh, vielleicht mit einem Follow sowieso, mit einem Like. Aber das Wichtigste wäre mir eigentlich ein Kommentar. Also wenn ihr diesen Content feiert, lasst einfach mal einen Kommentar da. Und gebt mir ein Feedback, wie euch dieser Content gefällt und ähm, was euer Lieblingscontent ist. Sind es die Panzer, sind es die Bunker, sind es vielleicht andere Anlagen? Und in diesem Sinne, ich bin mit diesen Worten raus, euer Random Life.